Eure Fragen rund ums Thema Fußball hier bei Sport2000. Ja Leute, es gibt ja jede Menge Fußballschuhe, doch die Frage, die sich stellt, ist, welcher Schuh ist besonders gut zum Dribbeln, welcher Schuh hat das beste Ballgefühl? Das gibt es heute im Q&A-Video, die Top 5 Schuhe zum Dribbeln, viel Spaß dabei und let's go! Ja Leute, fangen wir direkt mal mit einem Schuh an, der hier natürlich nicht fehlen darf. Es ist nicht umsonst der Schuh von Lionel Messi, Roberto Fermino oder David Alaba. Der Adidas Nemesis 19.1. Ein wirklich sehr, sehr geiler Schuh, was das Trippeln angeht. Ich muss sagen, am Anfang wirkt das Obermaterial etwas steif und dick. Aber nach der Einlaufphase, muss ich sagen, formt sich das sehr, sehr gut. Man hat einen direkten Touch und durch das Agility Bandage einen sehr, sehr guten Lockdown. Was natürlich fürs Dribbeln auch von Vorteil ist, wenn man der Kurve gut Halt hat und gut beschleunigen kann. Wie gesagt, der Schuh lässt auf jeden Fall eine enge und eine direkte Ballführung zu. Man hat durch das Agility Bandage, durch dieses Tape-Material einen sehr, sehr guten Lockdown. Das heißt, dieser Schuh darf definitiv nicht im Voting fehlen. Ja, dann machen wir weiter mit dem nächsten Schuh. Wahrscheinlich die erste Überraschung. Es geht um den Under Armour Magnetico, ein wirklich unterschätzter Schuh, vor allem was das Thema Dribbeln angeht. Das Obermaterial ist eigentlich das leichteste, das ich jemals an einem Fußballschuh gespielt habe. Das fühlt sich fast so an, als wäre hier nur so eine Folie. Vor allem nach der Einlaufphase wird dieser Schuh so verdammt dünn, dass man eine extrem direkte Ballverarbeitung hat, ein extrem gutes Gefühl im Schuh hat. Der Lockdown an sich ist auch wirklich sehr gut und der positive Faktor an dem dünnen Abpaar ist natürlich auch, dass der Schuh dadurch weniger wiegt. Das heißt, man kann auch gut Geschwindigkeit aufnehmen. Ich muss sagen, am neuen Under Armour Magnetico hat man hier noch genügend Grip. Das war vielleicht hier so ein kleiner Nachteil, aber das Problem hat man jetzt nicht mehr. Man hat genügend Grip. Wie gesagt, das Obermaterial ist extrem dünn. Hat vielleicht auch ein bisschen den Nachteil, vor allem beim Schießen, dass man den Ball sehr, sehr direkt spürt. Aber ansonsten muss ich sagen, macht der Schuh im Bereich Dribbeln eine sehr, sehr gute Figur. Ist unter anderem der Schuh von Memphis dabei. Also muss ich sagen, dass der auf jeden Fall unterschätzt ist und vor allem, was das Thema Trippeln angeht, sehr gut abliefert. Kommen wir zu einem Schuh, der definitiv in diesem Voting nicht fehlen darf. Das ist der Nike Vapor 13. Ein ultrakranker Schuh ist auch nicht umsonst der Schuh von unter anderem hier Neymar Junior oder Eden Hazard. Der Schuh glänzt vor allem durch sein neues Upper. Das ist extrem dünn, extrem weich und hat auch den positiven Faktor, wenn man beschleunigt, Zieht sich das Ohrmaterial zusammen, hat man also zusätzlich Kraft und äh, kann diese quasi auf den Schuh übertragen. Was auch noch ein Vorteil ist, ist hier die, äh, das 360 Grad Fly upper Dadurch hat man die Möglichkeit, dass der Schuh die anatomische Fußform nachempfindet. Das heißt, wenn man aus der Kurve beschleunigt, seht ihr, dass der Schuh zusätzlich Kraft gibt und auch nach der Einlaufphase Upper. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ist extrem geil zum Trippeln, man hat einen direkten Touch. Fühlt sich im Schuh sehr, sehr wohl und kann Bereich trippeln. Auf jeden Fall mit dem Nike Vapor. 13, nichts falsch machen. Ja Leute, kommen wir auch schon zum Schuh von Marco Reus, Antoine Griezmann oder Luis Suarez. Es geht um den Puma Future 4.1 und dieser Schuh findet sich vor allem auf zwei aus zwei Gründen in diesem äh, Voting. Einmal geht es um das Thema Grip, dass dieser Schuh wirklich sehr, sehr gut beherrscht durch diese Grip-Punkte am Upper. Das ist nochmal so Erhebungen. Erhebung hilft es auf jeden Fall, den Ball vor allem bei nassen Verhältnissen noch besser zu verarbeiten. Das heißt, der Ball rutscht nicht mehr so leicht über die Oberfläche, dadurch, dass es hier so Erhebung hat. Hilft auch beim Schießen, aber wir sind hier beim Bereich Trippeln, auch hier ein positiver Faktor. Und auch das Thema Lockdown macht dieser Schuh wirklich hervorragend. Und zwar aufgrund dieses Netfit-Uppers habt ihr die Möglichkeit, durch diese Löcher hier auf dem Obermaterial den Schuh personalisiert zu schnüren, dadurch auch den bestmöglichen Lockdown für euren Fuß zu generieren. Das heißt, ihr könnt schön ins Tempo-Tribbeln gehen. Auch die Zocke unterstützt den Knöchel schön, dass er nicht wegrutscht. muss also sagen, dass der Schuh von Marco Reus, Antoine Griezmann und Luis Suarez nicht umsonst in diesem Voting ist. Ja Leute, kommen wir zu einem Schuh, der definitiv nicht im Voting fehlen darf, der Schuh von Cristiano Ronaldo von Juventus Turin. Ein absolut geiler Schuh, was das Thema Dribbeln angeht, der Nike Superfly. Ist auf jeden Fall ganz, ganz verdient in diesem Voting. Nach der Einlaufphase hat man einen extrem guten Touch in diesem Schuh, kann den Ball sehr, sehr eng und direkt führen. Auch hier haben wir wieder diesen 360 Grad Flyknit-Umschluss. Das heißt, ihr habt im Mittelfuß keine Sohle, könnt dadurch besser aus der Kurve beschleunigen. Das unterstützt das Obermaterial wirklich sehr gut. Man hat genügend Grip, kann den Ball gut verarbeiten und auch den Lockdown ist in diesem Schuh einfach hervorragend. Die Socke gibt ihr nochmal zusätzlich Halt. Und was natürlich auch ein positiver Faktor ist, dass der das Schuh sehr, sehr leicht ist. Das heißt, man kann schnell dribbeln, ist ein klassischer Speedboot und deswegen verdient im Boating der Top 5 Schuhe fürs Dribbeln. Ja Leute, das soll es auch schon wieder zum Video zu den Top 5 Schuhen zum Dribbeln gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr Fragen zum Video habt oder Vorschläge für die nächste Folge, lasst jetzt mal einen Kommentar da. Bis dahin nicht vergessen, abonnieren, Glocke aktivieren, dann verpasst ihr nämlich keine Videos mehr. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao!